Herzlich willkommen zu unserem neuen Video, im Hintergrund natürlich noch der Gardasee. Heute fetzen wir nochmal auf den Altissimo, um dann den Trail zu fahren. Wie heißt er denn noch? Ja, Valdidiaol ja oder auch Skall vom Schädel, nicht vom Himmel abgeleitet. Und ja, Wetter geil, Aussicht mega, Gardasee halt. Und Rucksack heute halt leichter als ja. Nico habe ich ja von der Transab abgeholt. Ja, kommt sich vor, wenn er fliegen würde. E-Bike und leer Rucksack. Genau, das Beste. <lacht> Ab nächsten Mal fahre ich nur noch mit Gepäcktransport. Ja, Auffahrt ist geil, hier nichts los. Wahrscheinlich ist den meisten zu warm. Wir sind nämlich nachmittags unterwegs. Das gibt halt das E-Bike her, dass man ohne große Qual auch in der Mittagshitze fahren kann. Oh. <lacht> ah, ja, ja. ah ja, Angeber, aber es ist wirklich praktisch, weil es hat halt doch <lacht> ganz schön viel geregnet. Wie hast du gerade genannt, Spatze? Angeber. Ja schon, oder? Wenn er plötzlich freihändig... Unterstützt mich jetzt in den Kommentaren, dass das nicht nett ist, bitte. <lacht> ich hab ihn mal erwischt. Natürlich. Oh, ja. oh nein. Ja, mimi, mimi. Drei Meter Saft. Mädchen, hi. Mhm. Ja, ja. Ist so. Und äh, wenn man nach vorne auf den Felsen schaut, dann sieht man die Schießluken vom Ersten Weltkrieg. Da ist der magische Bogen, Walde Diaul. Und da sind auch die Bikes. Bist du bereit? Ja klar. Und wie? Ich hab richtig Bock darauf. ja ich, ich bin nicht so bereit, weil ich die erste Stelle die wird rutschig, danach hoffe ich es besser. <lacht> Einfach Bremse auf. Bring. Vom Licht ist es halt leider auch komisch. Nicht komisch meinst du? Vom Licht. Die Felsplatten sind aber geil. Die hauen mir voll. Aber ja, es ist leider wieder ein bisschen nass. Die nasse Erde dazwischen macht echt böse rutschig auch auf den Felsen. Und dementsprechend eiern wir Energie drauf. Ich habe halt auch mal wieder Gefühl. Also ich rutsche zwar, aber ich habe Gefühl über das Fahrrad. Ich hatte die letzten, also seit das hatte ich einfach kein Gefühl irgendwie. Ja. Er glaubt es kaum. Krass. Krass, bei mir. Er es kaum. <lacht> ah. Krass. Krass, uns die Er es hier nicht zu wutschig ist, aber es geht. Ja. Ah ja, geil. Hier ist es echt ganz gut. Super. Ja, Gardaseefelswüste. Hat schon immer echt was. <lacht> Wusch. Ja, das ist wirklich super. Ja. Ja, Nee. Ja! Wow! aber auch echt geil. Wow! <lacht> ist dann wohl vor der Abkühlung, zumindest wenn man schon am Gardasee ist. Schon gar nicht mehr so früh, deswegen ist auch gar nicht mehr so viel los. Aber auf alle Fälle geht es jetzt mal ab in den See. Puh, 18 Grad hat er angeblich, fühlt sich gerade aber fast etwas frischer an. Hm. Ha, fühlt sich gut frisch an. Ja, Ausblick, See immer wieder schön. ist echt mega schön hier. Und da sieht man schon, dass die Sonne so ein bisschen und da geht schön langsam. Uh. Ja wirklich frisch, aber gut. Mm. <lacht> Trotzdem gut. <lacht> so, jetzt hängen wir schon an der Schnur. Wellen hat's auch. Ich war da mal geil surfen. Das ist echt krass, was für Wellen es teilweise im See so hat. Dagegen ist das hier noch. Ziemlich süß. Aber echt mega, mega schön einfach und super erfrischend. Und ja, da seht ihr nochmal auf den Altissimo, wo wir heute eben Jetzt schnell ab zurück auf den Platz und unter die Dusche, weil dann schreit auch schon. Das Abendessen.